Hallo herzlich willkommen auf meinem Kanal Evelina Show. Und heute werde ich mit Mama eine Challenge machen und zwar... Wir werden aus bekannten Filmen die Songs erraten müssen und das in drei Sekunden. Und wir haben hier unsere Glocke und wer das Lied sehr schnell erkannt hat, der drückt zügig auf den Knopf. Oder auf die Glocke und derjenige darf natürlich sagen, woher oder beziehungsweise ob er das Lied kennt und aus welchem Film natürlich. Ich denke immer mal, das kriegen wir auf jeden Fall hin und mal gucken, wer welche Lieder ganz gut kennt und das in drei Sekunden. Und wer es richtig erraten hat, der kriegt einen genau. Punkt. Richtig. Habt ihr Lust mitzuerraten, dann dürft ihr das natürlich gerne machen und ich würde mal sagen, wir starten los. Ja. Und jetzt kommt auch schon das erste Lied. Das war natürlich die Eiskönigin Elsa. Der erste Punkt geht an mich. Nächstes Lied und es geht los. Das wird aber ein bisschen schwerer. Kevin allein zu, hau äh, oh. ne zu Hause. Ja. Das war am Anfang wirklich, kann mir das nicht bekannt. Doch, sein. ich wusste es sofort, weil ich gucke Kevin Allen's Haus mehr als unser ganzes Haus. Und das erinnert mich, weil ich kenne kein anderes Film, da wo die sowas sehen. Den Punkt bekommt Ivelina. Jetzt fahren also, wir eins zu, eins. Eins zu eins. So, also wenn ihr das jetzt nicht kennt, vor allem Evelina, dann, dann ist irgendwas schiefgelaufen. So. <lacht> Spongebob. Ja. Also, der Bogen geht dann nicht. Da haben wir einen ich, Also ich hab wirklich Ich nicht hab den Namen vergessen. Spongebob. Okay. Ähm, als nächstes. Das müsstest du ganz gut kennen. Okay, auf die Plätze. Äh, nee, warte. Hä? Nee. Ich, kenne, äh, ich kenne das Lied, aber ich weiß gar nicht, in Noch welchem mal. Film das vorkommt. Jetzt weiß ich, Moon. Ja. Das war aus dem Film oder äh, Serie Moon. Der von geht an mich und ich habe jetzt wie viel Punkte. Alles klar, es geht und weiter. Schräg. Ja. <lacht> Sag bloß du kanntest das nicht, oder? Da war es am Anfang, halt so als aus der Toilette kam. Ja. Jetzt haben wir 4 zu 1. Ja. Ich habe noch Elena, Irina, du musst besser zuhören. Okay, okay. los geht's. Achso doch. Kennst du es? Also ich weiß es. Ja, ich auch. König der Löwen. Ich glaube, wir müssen mit Evelina mehr Disney-Filme gucken. Das war König der Löwen, das habe ich schon lange nicht mehr geguckt. Trotzdem erinnert man sich dran. Kennst du es noch? Ja. Oder kennst du es nicht? Okay, ich guck, ich also 5-1. Oh, oh, Evelina, du müsstest mal langsam Gas geben. Jetzt kommen wir zum siebten Lied. Äh, hier, und Stitch. Stimmt. Ja. Da wo Film. sie schwimmt. Okay. Filmhaltspüren. Sehr gut. Ich okay, will. also 2 zu 5. Ja, ja. Dann kommen wir zum nächsten. Toy Story! Ah. Ich wusste das, aber so schnell konnte ich nicht auf den Knopf drücken. Toy Story ist mein Lieblingsfilm. Und aus welchem Teil kommt das? Ja. <lacht> warte, warte. Teil 1, Teil 2 oder Teil. Aber ich glaube, das war aus dem ersten Teil, oder? Ja. Ja, das ja. ist ja toll. Okay, Film. okay. 3. Okay. das kommt mir so bekannt vor, aber ich wüsste jetzt nicht. Ich kann das nicht zuordnen zu so, dem Film. Machen, machen wir nochmal. Also. Wally? Ja. Hi. Ich dachte, er ist noch oben. Es geht weiter... Warte mal, warte mal. Ich habe jetzt wie viele? Sechs Punkte. Ja. Und du hast immer noch zwei? Drei. Jetzt sind wir schon beim zehnten Lied. Das ist hier aus dem Film Dschungelbuch. Genau, aus dem alten Film. Aus dem alten ja. Okay, es geht weiter. Also steht jetzt aktuell 7 zu 3. Ja. Und wir gucken mal, wie viel wir noch kennen und... Herausfinden. Also, los geht's. Hakuna ja, ähm, hier. wer heißt es oh. jetzt nochmal? Ich hab's gerade vergessen. Du kennst das Lied, aber du weißt nicht, woher das kommt? Ja, warte. Ich wüsste es. Wir hatten auch schon in der Liste. Das kommt aus dem Film, da wo das so traurig endet. Oder am An, also in der Mitte ist. Da wo der Papa stirbt. Schwüler ich nicht erlösen. Ja. Schwüler können nicht erlösen. Der König der Löwen. Okay, jetzt haben wir... Aber trotzdem, das zählt dir ja kein. Das ist kein Punkt. Weder für dich noch für mich. Du hast gedrückt, aber du wusstest den Film nicht. Also von daher kein Punkt. Okay, es geht weiter. Okay, drei, zwei, eins. Mach schon der Bär! Oh Mann. Ja. Ich habe auf den Moment gewartet, ob das wirklich das <lacht> Lied ist aus dem, äh, aus dem Film, das ich kenne. Okay, es geht weiter. Also du hast jetzt vier Punkte. Juhu, Evelina holt mich noch nicht ein. Okay, los geht's. Bambi? Nein. Ja. Warte, mach mal nochmal an. Mach mal nochmal an. Nee, nee, nee. Was sagst du? Ich, ich weiß es. Warte. Oben. Um. Ja. Mach mal ein bisschen oh, länger an. Oben, da, das letzte Mal, als ich oben geguckt habe, ich glaube, da war, da, da war ich noch sechs. Ja, okay, gut, mach mal wieder an. Aber den Film oben. Oh, ich habe jetzt voll Lust auf oben zu gucken. Boah, ich mag den Film nicht so. Was, hm. ehrlich? Du hast ich, was verpasst. Das ist nicht meins. Okay, gut. So, ich habe jetzt acht Punkte und Evelina hat... Ja. Hier. Kenn ich nicht. Kann sonst... Sag mir gar nichts. Soll ich sagen? Nein. Nee, warte. Mach, warte. Mal, mach mal länger an. Nein, länger geht ja nicht. Die Regeln dauern sind ja drei Sekunden. Okay. Soll ich sagen? Kennst ja. du es nicht? Nee. Ich kenn's es auch nicht. kannst du Mama, spiel mir noch mal länger. Damit wir. Vielleicht können wir dann darauf. Nichts sagen. Rapunzel! Oh, das war gemein. Ja, aber das fehlt ja jetzt nicht mehr. Oh, das war echt gemein. Echt? Das ist richtig, richtig schwer gewesen. Ja, jetzt kommt aber mal was bei denen ich glaube, ich glaub, wir kennen das beide nicht. Also wir haben immer noch 8 zu 4. 8 zu 5. Wieso? Ich habe das gerade erraten. Nein, aber... Nein, aber das Hallo, das hast du jetzt erraten, als wir das komplett durchgespielt haben. Zählt nicht. Also 4 Punkte, ich habe 8 und es geht weiter. Um, so. Das ist bestimmt aus irgendeinem ganz alten Film, oder? Mhm. Bami? Nein. Warte mal. Ich spiel nochmal ab. Elsa? Da, wo die Eltern runtertauchen. Nee, aber das ist die aus dem Film. Nee, sagt mir nichts. Soll ich sagen? Ja. Ein Land vor unserer Zeit. Kenn ich, ich nicht. Kennt ihr nicht? Nein. Habt ihr aber was verpasst? Okay, dann müssen wir das mal gucken. Unbedingt. Okay. Das kommt mir so bekannt. Warte. Ähm, machen wir nochmal. Ja. Ist das die Mitte? Nein, das ist der Anfang. Sag mir überhaupt ja, nichts. Ja, aber der Anfang ist immer schwer. Nee. Guck mal, wir haben, ich habe acht Lieder schon herausbekommen am Anfang. Und das war nur der Anfang. Und das war nur der Anfang. Ich kann auch mal abspielen. Mach mal. Na, sag mir nichts. Das ist ein etwas Neues, also das ist eine Cartoon-Serie. Die, äh, Cartoon? die Fantastische Welt von Gumball. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Okay, es geht weiter. Lass, lass das ist Vidinas Lieblingsserie, natürlich weiß sie das. Okay, also Iwidina hat jetzt fünf Punkte und was? fünf. Ja, ich bin hat fünf und ich habe acht. Ja, okay, dann kommt jetzt das letzte. Okay. So, es geht weiter. Ich weiß, ich weiß, äh, ein Königreich für ein Lama? Ja. <lacht> der ist auch ganz cool. Also du hast jetzt neun Punkte? Ich habe jetzt neun Punkte, Belina hat fünf. Komm, du warst auch so gut. Das heißt, Marina hat gewonnen. So. Was kriege ich dafür? Danke. Haben wir toll gemacht, oder? Es kann doch nicht sein, dass ich die nicht erkannt habe. Tja, ich äh, kann mich halt noch einfach an die gewisse Stücke Erinnern. Aber an welchen ich mich gut erinnern konnte. War H2O. Ja. Ist ja klar, ist ja auch deine Lieblingsserie. Die guckst du ja auch wirklich. Und ja. also die hast du regelmäßig geguckt. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, wie ich und Mama erraten, die Songs von den Filmen, dann lasst doch einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, damit der untere Knopf grau wird. Tschüss, bis, bis zum nächsten, nächsten Video. Video. Und wir werden jetzt mit Mama einen Film gucken und das wird Rapunzel sein. Ja, das machen wir. Tschüss! Tschüss.